Das Allgäu. Inmitten saftiger Wiesen liegt auf einem der sanft geschwungenen Hügel der Hof der Familie Lau. Einer der wesentlichen Erträge ist die Milchgewinnung. Aber die über 40 Kühe liefern nicht nur Milch, sondern auch ein ganz spezielles und wertvolles Lebensmittel. Das Kolostrum. Kolostrum, auch Vormilch oder Biestmilch genannt, ist so alt wie die Menschheit und wird jetzt im Zuge der Rückbesinnung auf die Heilkräfte der Natur neu entdeckt. Gertrud Lau erklärt, warum Kolostrum lebenswichtig für die neugeborenen Kälbchen ist. Also Kolostrum ist, bei uns sagt man da Bieschmilch dazu, ist die Milch, die die Kuh also sechs Wochen vor dem Kalben wird sie trocken und dann bildet sich da praktisch im Euter und im Organismus von der Kuh bildet sich diese Bieschmilch. Und erst ab, wenn sie dann kalbt, wird die dann nachher gemolken und dem Kalb geben. Und das ist also ganz wichtig, weil die Bieschmilch hat ganz viele Abwehrkräfte, Mineralstoffe und Vitamine drin und das braucht das Kalb unbedingt zum Überleben, weil das Kalb kommt ohne Immunsystem auf die Welt. Also es würde wirklich sterben, wenn man ihm das, die Biestmilch nicht gibt. Ganz besonders wichtig sind für die Kälbchen die beiden Kolostrum- oder auch Biestmilchmelkungen direkt nach der Geburt. Da muss ich darauf achten, dass ich also wirklich nur die ersten zwölf Stunden Zeit habe, weil es auch in den ersten zwei Stunden nur Bischmilch heißt und auch die Bischmilch gebildet wird. Und darum melke ich die Kuh dann zweimal in dieser Zeit. Und dann kriege ich also so viel wie möglich an Bischmilch raus und das kriegt dann das Kalb. Der Ernährungsmediziner Dr. Sven Berchan beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Erforschung von Kolostrum. Die Kuh produziert in den ersten zwölf Stunden das hochwertigste Kolostrum. Das heißt, da sind die meisten Inhaltsstoffe drin in höchster Konzentration, insbesondere Immunglobuline. Das kennen wir unter dem Begriff Antikörper. Das sind Stoffe, die Viren, Bakterien erkennen können und für das Immunsystem sozusagen markieren. Das Immunsystem weiß dann, aha, Eindringling muss ich vernichten. Das Kolostrum enthält außerdem Wachstumsfaktoren, Nährstoffe, Mineralien und Vitamine. Da Kuh und Mensch ein ähnlich funktionierendes Immunsystem aufweisen, kann der menschliche Körper das tierische Kolostrum problemlos verarbeiten. Aber nicht nur das. Kolostrum hat sich in vielen Untersuchungen als wahres Allround-Schutzpaket erwiesen. Vor allem natürlich im Bereich Schutz. Da gibt es eine aktuelle Studie aus Italien, die sagt, beim Schutz vor Grippe hilft Kolostrum dreimal besser als die herkömmliche Grippeimpfung dann hilft es beim Muskelaufbau und der Regeneration nach sportlicher Belastung und es ist sehr gut bei der Wundheilung nach Operationen. Und das alles ohne irgendwelche chemischen Zusätze. Das Kolostrum als heimisches Naturprodukt wirkt aufgrund seiner unübertroffenen Zusammensetzung an Wirkstoffen bei vielen Krankheitsbildern stärker und schneller als die moderne Schulmedizin. Da Kühe in der Regel immer ein bisschen mehr Kolostrum produzieren, als das Kälbchen braucht, wird der Überschuss von den Bauern abgemolken, sofort tiefgefroren und zur Weiterverarbeitung transportiert. Damit es für den Menschen dann genießbar ist, muss das Kolostrum gründlich gereinigt werden. Charlotte Adler, kolostrum hat dafür ein spezielles Schonverfahren entwickelt. Wir wissen, dass Kolostrum sehr viele, sehr wertvolle Inhaltsstoffe hat, die bei einer Erhitzung zerstört werden oder weniger werden. Daher verwenden wir ein Kaltherstellungsverfahren, das aus der Biotechnologie stammt und damit können wir 100% der Inhaltsstoffe auch erhalten und das ist wichtig. Das gereinigte flüssig Kolostrum wird völlig steril in kleine Fläschchen für den Weiterverkauf abgefüllt. Weitere Darreichungsformen sind Kautabletten oder aber mit Pulver gefüllte Kapseln. In allen steckt die volle Kraft des Kolostrum. Die Wirkungsweise dieses außergewöhnlichen Schutzpaketes ist seit einigen hundert Jahren bekannt. Viele Ärzte wie der Allgemein- und Sportmediziner Dr. Marco Brümmer empfehlen ihren Patienten die Einnahme von Kolostrum bei den unterschiedlichsten Beschwerden und Krankheitsbildern. Viele haben einfach überhaupt keine Beschwerden mehr, wenn sie Kolostrum halt regelmäßig einnehmen. Also wunderbar einzusetzen bei Patienten mit Erkrankungen aus dem Bereich der Allergien. Kolostrum ist wunderbar einsetzbar bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises oder bei aktivierten Arthrosen. Insofern ist es auch hier so, diese Patienten müssen zum allergrößten Teil weniger schulmedizinische Medikamente mit Nebenwirkungen halt einnehmen. Das funktioniert wunderbar. Joanna Peter, die 34-jährige zahnmedizinische Fachangestellte lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Hamburg. Sie hat mit Kolostrum sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die Kinder sind nicht mehr so oft krank und gerade bei mir habe ich das festgestellt. Ich war gerade am Anfang des Jahres, nachdem ich Finn abgestillt habe, weil ich andauernd erkältet und seitdem ich jetzt Kolostrum nehme, muss ich sagen, es hat sich verbessert. Wir nehmen das immer zum Frühstück, damit wir das nicht vergessen. Ein Glas Orangensaft. Schmeckt ganz lecker. Es gibt keine Geschmacksveränderung. Die Kinder trinken das total gerne. Ja, Und ich weiß, dass es das was Gutes ist und trinkt das sowieso. Und auch Christian Eilers schwört auf Kolostrum. Der 53-jährige Hamburger hat früher unter ständigen Erkältungen gelitten und stärkt jetzt sein Immunsystem täglich mit Kolostrum. Mein Arbeitsalltag ist sehr anstrengend, stressvoll. Ich komme zu wenig an die frische Luft, ich ernähre mich natürlich auch nicht richtig, ich mache zu wenig Sport, keine Bewegung und da ist dann schnell mal eine Grippe, die man sich eingefangen hat. Ja, wenn ich spüre, dass ich irgendwie nicht mehr ganz fit bin, ein bisschen schwach werde, man merkt das ja, wenn eine Grippe oder eine Erkältung im Anzug ist, dann nehme ich meinen Kolostrum und die Wirkung, die entfaltet sich ausgesprochen schnell und ich fühle mich gleich wieder fitter. Gertrud Lau aus dem Allgäu kennt seit langem die stärkende Wirkung von Kolostrum. Ihre Familie vertraut seit Generationen auf diesen außerordentlichen Schutz direkt aus der Natur. Kenne du ich das jetzt eigentlich schon seit der Kindheit. Weil meine Mama, die hat dann immer diese übrig gebliebene Milch mit in die Küche reinbracht Und dann stand sie da so einen halben Tag auf dem Herd und dann ist das wie so Quark geworden. So gelber Quark. Und den haben wir dann nachher zum Essen gekriegt. Das war so unsere, ja, unsere Zusatzernährung. Kann ich jetzt nicht klagen, dass ich jetzt krank bin oder sonst irgendwas. Also mir geht es richtig rundum gut.